Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Hallo. Es ist wieder Zeit für Zack Kartoffelschnack. Wie schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Koch, so wie es schmeckt. Mm. Heute werden wir für euch backen. Ja, das werden wir heute nochmal probieren. Ja, ihr habt ja schon unser Video gesehen, das einige äh, Störgeräusche hatte. Mm -hmm. Das ja. irgendwie nur beim Video. Wir wissen nicht, woran es liegt. Deswegen haben wir uns entschieden, es jetzt nur als Audio zu machen. Und ihr kriegt natürlich ein paar Fotos von uns genau. dazu geschickt, damit ihr dann auch sehen könnt, was wir da hatten und wie es am Ende aussieht. Das bekommt ihr übrigens auch von dem Video noch, wie die Kekse am Ende aussehen, wenn wir sie fertig haben. Ja, ja. und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und was machen wir jetzt? Machen wir heute Butterkekse. Oh, oh Nico, alles gut? Ja, das war gerade nur mein Hund. Der ist hinter mir aufgesprungen, obwohl ich eigentlich gar nichts getan habe. Ja, wir brauchen eine Rührschüssel. Die steht vor mir, eine wunderbare, leere, schwarze. Ja, wir brauchen tatsächlich 250 Gramm Butter. Da? Weiche Butter. Das ist da hier. Jawohl, die haben wir da hinten. Hier, hast du sie? Bitte schön. Ja, ja. So. Schau an, das an, das schmeckt da rein. Ihr. Dann brauchen wir 370 Gramm glattes Mehl. Das ist dieses hier. Nein, das hinter. ist hinter okay. Ich danke dir. Ja. ja. Flutschen wir rein. Wir brauchen 25 Gramm Speisestärke. In meinem Fall habe ich dafür jetzt tatsächlich hier Speisestärke genommen ähm, von Mondamin. Oh. Genau, das ist das. Mhm. Schaut mal, wie schön. Oh. <lacht> ja, schaut mal, wie schön sie das macht. Sie klopfte schön raus. <lacht> ja, voraus, ähm, ja. Wir brauchen eine Prise Salz. Die haben wir Wie auch. Wie schon erklärt, ist eine Prise, wenn man ein Salzgefäß fasst mit Zeigefinger und Daumen. Diese zusammenführt und es dann zwischen den Fingern rausreibt. So. so. Dann brauchen wir 230 Gramm gesiebten Staubzucker. Wunderbar. Sieben ist wirklich wichtig. Ich habe nämlich einige äh, etwas größere Kügelchen da drin gefunden, die nicht zu sieben gingen und die will man da nicht drinnen haben. Ja, unsere Rührschüssel wird schon ziemlich voll gerade. Das, ja. So, dann brauchen wir ein, eine Packung ähm, Vanillezucker. Ja. Komm hier ja, eine Packung Vanillezucker. Es ist gerissen. Ich dachte, ich sei gerissen. <lacht> Ach ja, genau. Dann brauchen wir noch fünf Tropfen Zitronenaroma. Da gibt es so Plättchen, so kleine. Ah. So Aromafläschchen mit Backaroma und da gibt es auch Zitrone. Wow! Das müssen wir jetzt nur raufbekommen. Scheiß weg. Ja, das ist das Problem. Dicke Wurstfinger und äh, dünne Dings. Na ne, egal. Fünf Tropfen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. So, fünf. Fünf Tropfen. Und es ist immer noch mehr als genug in dieser Flasche drin. Das stimmt. Ja. Ähm, dann ein äh, mittelgroßes Ei. Ein mittelgroßes Ei. Haben wir wieder. Ja. Mhm. Ach, und ein Päckchen Backpulver gehört rein. So. Soll ich das Eichen gleich da reinhauen? Ja. Ja. Kannst du machen. Das Päckchen Backpulver hat 15,5 Gramm. Das wird auch immer weniger. Stimmt allerdings. Ja. Mal 20 Gramm. Mhm. Tja, aber die Inflation, wir wissen ja alle. Ja, wir sind in einer Krise. Wir sind eine Krise. Wir sind eine Krise, Leute. So. Oh, okay, Ich weiß es nur nicht so genau, ob das es so zu vermischen gibt. Nicht. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Und ist ja die Butter drin. Die Butter kann das Ganze schon ein bisschen drauf mhm. Da müssen wir aber vorsichtig sein wegen... Ja. Yep. Na. na gut. Um, okay, dann holen wir mal das. Ja. Man soll das mit dem Löffel erst einmal verrühren. Ich auch, ja. Steht drinnen. Dann machen wir es nochmal hier. Mhm. Ein bisschen mit dem Löffel verrühren. Ja, dann wird es auch schon ein bisschen weniger da drin, merke ich gerade. Weil nämlich äh, die Butter unten natürlich einen Krümpel gebildet hatte, versteht sich. So. Wenn man das dann gemacht, hat hier ein bisschen mit dem Löffel verrührt. Ja, das geht gut. Sehr schön. Kann man danach auch natürlich mit dem Rüber rüber gehen. Aber ich glaube, da sollten wir vielleicht doch noch ein zweites Ei reinhauen. Ich glaube auch. Auch wenn es nicht im Rezept steht, aber... Sehr. Ja, das hat wenig Flüssigkeit, ganz klar. Ja, ja, ja, Ich hole noch eins. Noch ein Ei. Ja, kannst du mal dazu erklären, wie man denn Eierschale auszeig holt? Gut. Gute Hand. Wow, gute Hand. gute Hand. Es gibt da wohl auch einen netten Trick, wie man es mit einer Eierschale macht. Aber ich bin, ja, da eher so reingreifend fertig. Ich bin da. Bitte? Ja. So, Rob. das Ei. Ein Ei. So, bitteschön. Danke. Also schreiben wir zwei Eier auf zur Sicherheit. Ja, genau. Also merkt euch das bitte, damit wir es nicht vergessen müssen oder vergessen können. Genau. Dann schreibt uns bitte dann und schreibt uns zwei Eier. Genau. Eins. Bitte. Seid unser Gehirn. Ja, so. Zwei Eier im Das ist halt, wenn man diese Rezepte selbst kreiert. Ja. Aus alten Rezepten, die man irgendwo mal gesehen hat. Und dann zusammenrechnet, dann passieren solche komischen Dinge tatsächlich. Und es tut mir leid, dass ich mich gerade so weit weg angehört habe. Ähm, ich war auch weit weg. Du warst weit, weit weg von hier. Ja, auf jeden Fall. So, und äh, wir haben auch tatsächlich hier ein paar Ausstechformen schon besorgt, während dieser am Rühren ist. Oh ja. Und zwar einmal haben wir einen Kopf mit einer Weihnachtsmütze. Der sieht wunderbar aus, fast wie aus einem 3D-Drucker. Ja, der wird wahrscheinlich aus dem 3 d drucker sein, schätze ich. Ja, so wie der aussieht. Jetzt ist böse gemeint, aber aufgrund der Strukturen, die er hat. Ja. Wäre durchaus möglich. Ist aber egal. Völlig wurscht. Ist voll cool. Star geil. Dann haben wir einen Haarfuß ins Fuß. Ja! Schöne Grüße an alle Herr der Ringe-Fans. dicke mhm. kleine Hobbits. Wir haben eine Herzausstellung. Die brauchen wir heute nicht. Nö, wir haben eine einen Dreiecksausstechform Ausstechform brauchen wir auch nichts. Ja. Wir haben keinen Drachen. Stern können wir durchaus verwenden. Ist ja weihnachtlich. Ja, ja, ja, ja. So, diese komischen Blütenblätter hier, die ich habe, brauchen wir auch nicht. Ho. Die Blüte brauchen wir auch nicht. den ja, das, das Ich weiß auch nicht, was das für eine Form ist, aber es ist halt eine Form. Ah ja, es okay, so ist eine Art Diamant, Stern mit vier Zacken. Also. Ja. Wir haben eine Sternschnuppe, die können wir auch verwenden. Ja. Yeah. Einen Mond können wir theoretisch verwenden. Aha. Und den Pilz willst du auch nicht haben. Den Pilz willst du auch nicht haben? Ja? Nein. Ja gut, wer will schon einen Pilz? Ja, Aber also ich will keinen Pilz. Ich will auch keinen Pilz. Ich habe auch, hab auch keinen Pilz. Nö. Ich will das nicht wir so. Das ist gut. Äh, Im Kühlschrank habe ich Pilze. Uh, welche? Champignons. Njam, njam, njam. Ja. Champignon kekse hm? Nein, Pilze. Ja, warum nicht Champignon kekse Mit Champignons. Ähm, nicht. und Remouladensauce und Coconsola, ne? Ja, hervorragend. Mhm, ich ich glaube, das wird ein sehr interessantes Rezept werden. Können wir ja mal probieren, ne? halten wir es mal fest. Ja, ich finde, es gibt viel zu wenige wirklich pikante Kekse mit Gemüsen. Ähm, ich kenne aber tatsächlich Kekse, die äh, eigentlich süß gemacht werden sollten, ja. aber halt statt Zucker wird dann Salz und ähm, Dings hier verwendet und ähm, na, Salz und Kräuter. Ah, interessant. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Also so. Weil, wenn man dann den Zucker weglässt oder nur eine Prise Zucker tut statt einer Prise Salz, mhm. <lacht> und den ja. Zucker komplett weglässt, dann äh, kann man es auch salzig machen. Ja, ja. Haben wir schon mit Pfannkuchen bzw. Pärtschinken bzw. Pfannkuchen schon gesehen? Ja, gut, Pärtschinken. Also. Ja. ja. Ich glaube, Isa, wenn man das jetzt vom Löffel abkratzt, dann kann man tatsächlich auch das jetzt mit dem Denkst du? Rührer rühren, denke ich, ja. Ich glaube, ich hole mal was zu. <lacht> Aber kratzt du mir nicht ab? Kratzt mal einmal. Ja, ja. Er kratzt ab, dann gebe ich den Löffel ab. Hier geht's rund. Und die Stimme aus dem Auflacht. lacht. Ja, ja. So ist das. Schön, dass ihr es nochmal durchhaltet, mit uns zu backen. Das ist großartig. Löffel? Löffel? Arigato. Ah, du. Hört mal, ich kratze. Ja, und sie kratzt gerade sehr. Das soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Warum? Kannst du es besser als ich? Weiß ich nicht. Mach doch. Ja, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Zeig mir, wie man abkratzt. Ja, ich zeig dir, wie man abkratzt. Okay, wie macht man das? Mit der geborenen Seite nach unten kratzt man. Aha. Weil man dann auf der geborenen Seite oben das drauf ist, um es viel besser abbekommt. Ach, und man ist mit richtig. der Seite unten, mhm. wenn man das wieder so rummacht, ist auch viel besser rausgekratzt. Aha, aha. Man kommt auch viel besser da Siehst du? Ja, ja, sieht super aus. Also, eigentlich den, den Löffel in dieselbe Richtung gebogen halten beim Abkratzen, ne? Genau. Und dann äh, nach Möglichkeit nach dem Abkratzen wieder aufwachen. Na oh, ja. Das, das sollte gehen, das sollte gehen. Aha. Ja. ich Bernie und Erz. Bernie und Erz? Bernie und Erz. Schau mal, ob ich die da reinbekomme. Nein, ja. das so. sieht nicht gut aus. Habe ich habe hier dieses Tablett drauf, das ich ungenösserweise in der Küche gefunden habe, von dem der ich es überhaupt noch habe? Du hast ein Tablett. Ja. Nein, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, wir sind falsch rum drin, ja. Das habe ich auch gerade gesagt. Der wiederholt mich. Sehen Sie einen Wiederholer? Ich bin ein Wiederholungstäter. Und ich habe mir sagen lassen müssen, dass ich eine Täterstimme habe. Wie Täter? Täter wie Täter oder Täter wie der Buchstabe? nee, Täter wie der Täter. Well. Nur was ich tätern soll, das weiß ich leider nicht. Soll ich dir was zum Tätern geben? Ich habe wahrscheinlich genug Leute, die ich tätern könnte. Das denke ich auch. Ist das jetzt richtig? Ja. Selbstmindest. zumindest. Ja. Okay, Foxy. Davor is. ist es rausgerutscht. Das rutscht jetzt nicht mehr raus, wenn man es runterhält. Schau. wenn es ist rutscht nicht raus. Ja. Langsam ein Kommentar zu rühren. Jetzt ist es noch relativ bröckelig, aber das ist egal. Wir hätten eine größere Schüssel nehmen so. Ich habe nur die. <lacht> das ist das größte, was ich habe. Wie nett. Sogar die große Metallschüssel, die ich da hinten stehen habe, ist nicht größer. Ja, das die stimmt. Ist kleiner. Aber weiter, ne? Und die ist weiter, ja, aber nicht größer. Du musst ja. man hier rüberkommen. Lisa, weil du immer weiter dahin Warum auch immer. Das ist nicht sinnvoll, so rüber zu rutschen. Nein. Aber es staubt hier ordentlich und das Mikrofon wird gerade voll zugestaubt. Das ist sehr cool. ah. Es ist sehr lustig, <lacht> wie der Schau. Staub sich hier gerade verteilt. Ja, wir haben Schnee treiben. Ja, es ist ja angesagt worden, Schnee dieses Wochenende. Also bitte. Ja. Wir oh. Was? Was? Was? Verdammt! Die Rolle. Noch gar Ja, ja, Der Rolle macht doch nichts aus. Okay. Der Rolle macht doch nichts aus. Den Boden treuer. Ja. Und dem Laptop, der auch gerade wandert. hier ja, ist <lacht> ein Soll ich die okay. ja, wandert gerade alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen Mach mal ein bisschen schneller. Ja. <lacht> das, ist, das ist sehr interessant, dieses bühnen gerade. Aber der Teig wird auf jeden Fall gut. Solange wir ihn gebändigt halten. Ja, solange wir ihn gebändigt halten. Bist du garisch? Ja, hallo Nico. Ja. Wenn mein Hund kommt gerade wieder an und schaut mich an, als wäre ich ein... Jetzt habe ich gerade Teig ins Auge bekommen. Die schläft mit Zeig gar schrecklich in sich. Ha? Warum tust du das? Du darfst doch nicht hochgeben, du musst sie unten lassen. Ja, das ist schon klar. Jetzt soll ich mal ein bisschen hier? Ja, danke. <lacht> ja, dann geht mal her. Ich hab's. Aha, da liegt ganz viel Teich mit Rot. Dann nehmen wir noch alle nicht auf, ja? Okay. Also es wird, aber es, es ist schon ein bisschen strapaziert, den Mixer ordentlich, ja? Okay. Ich ja, hab also alles gut. Tom hat alles. Weil einfach um den Rand fest von der Füße und schon geht's. Okay, ja, klar. So, und jetzt ist es fertig. Müssen wir nur rauskratzen. Rauskratzen. So? So, ja. Den geben wir mal den Todesstoß. So, und draußen sitzen. Ups. Jetzt nehmen wir hier mal den Strom raus. Mhm. Wir brauchen den Mixer nicht mehr, denn mittlerweile haben wir hier 0.32 Uhr. Nein. Ja. Und äh, wir werden heute keine Kekse mehr backen, sondern morgen weitermachen. Ja. Wir haben genug Zerstörung angerichtet in der Wohnung. Wenn ihr das nur sehen könntet, Leute. <lacht> äh, Profis wie wir, nicht wahr? Where ist the Spawn. Ihr wisst ja, wie es ist, einmal mit Profis backen. Genau. Oh no. Früher äh, äh, äh, war man nie Profi, brauchte man auch keine Profis, sondern hat dann einfach gebacken. Und heutzutage sind wir keine Profis mehr, wollen keine Profis sein, tun aber so, als wären wir Profis. Ja. Und das Resultat sieht man dann leider noch nicht. Äh, ja, ja ähm, aber vielleicht bald. Vielleicht. Wir werden euch auf jeden Fall ein Foto machen. Ja, ich denke, das werden wir. Wie das Pike aussieht, auf jeden Fall schon mal. Mhm. Die Die Damit ihr seht, wie es hier gerade aussieht bei uns. So schlimm ist es nicht, aber schlimm genug. Ja, dafür dass es das Damit ihr hier auch ja. unsere Ausstichformen sehen könnt. Genau. Dann machen wir auch ein Foto von unseren Ausstichform. Genau, das also bin, sieht nämlich sehr, sehr cool. Das so. solltet ihr schon gesehen haben. Ne? Ja. So ich das mit hin. Wir sind ja so nett und machen von allem Fotos für euch. Wir wollen ja, dass es euch geht und dass ihr kompestiert werdet. Ja verwöhnt werdet, verwöhnt werdet. Verwöhnt ja von unseren Fotos, mhm. die so genial sein werden ohne Gelbstich hoffentlich diesmal. Ja durch die wunderbare Beleuchtung, ist ja. so schön. Ja, wir haben ja unsere so Studiobeleuchtung jetzt mittlerweile bekommen mhm. und äh, mit der können wir auch dieses Licht, diese Lichtverhältnisse der Wohnung, Dunkel ausgleichen tatsächlich und das erfreut uns sehr, vor allem mich das sehr sehr. Mhm. Und die sind sogar LED. N und verbrauchen gar nicht so viel Strom, wie ich befürchtet hatte. Und sie werden extrem hell, wenn man das will. Mhm. Und ich habe eine Fernbedienung. Boah. Mit der ich sie aus der Ferne bedienen kann. Hätte ich nie gedacht. Hm. Ja, dafür ist eine Fernbedienung da. Was ist, darf ich haben? Ja, sicher. Ja, du jetzt also, noch ein rausschauen. Da drücken wir an. Und schon hat man den Scheissammlöffel drauf. Genau, schreibt man den Sammlöffel drauf. Hm. Very beautiful. Gut, also, dass wir Torben haben, weil mit mir. Oh, das so. also, ich bringe nochmal den ganzen Mist hier weg, dass wir irgendwie Platz haben. Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß. Manchmal hast du wirklich gute Ideen, Jo. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt wird der Platz wieder mehr, aber wir werden ihn auch brauchen. Deshalb. Jo, jetzt wird es dann ans Kneiden und Ausrollen gehen, schätze ich mal. Entschuldige. Der ist uns wieder sehr gut gelungen. Sehr schön siebig. Vom Geruch her eigentlich sehr neutral, aber süß. Irgendwie auf eine Art süß. Aber ist kein Wunder bei all dem wunderbaren Zucker und Vanille. Ein klein wenig. Genau. Jo. Und jetzt schauen wir dann, wie es weitergeht. Mhm. Die Kochgeräusche. Da drüben seid geputzt, voll brav, ne? Und dann werden wir vermutlich gleich zum nächsten Schritt kommen und schauen, dass wir aus unseren wundervollen Matsch. Kekse rauskriegen. Match Kekse. Ja, wie üblich weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das ist so typisch. Ja. Habt ihr euch das erste Video wirklich angeschaut? Und jetzt seid ihr schon wieder da. Und hört es euch nur an. Ich glaube, das ist eben besser. Mhm. So. So, da bin ich auch schon wieder. Oh. Der Retter in der Not ist wieder da. Ich musste leider den Mixer noch abputzen, denn der war von oben bis unten sehr ähm... verteilt. Geeignet. Ja, genau. das war nicht so toll. Nee. Nico, da ist nichts zu fressen für dich. Na komm, verschwind darfst. Hab die Posti. Oder hat Isa so viel Kicksteig auf dem Boden gekleckert. voll ich nicht? Dass du da so die ganze Zeit rumleckst. Da, da leckt er ganz schön rum. Da ist irgendwas auf dem Boden gewesen. Na naja, egal. Ja, frisst Kicksteig der Hund ist nicht so gut für ihn, aber wenigstens ist es äh, so, dass er nicht äh, ist. Genau. Es ist gerade wenig genug, dass... Ja, Entschuldige Nico. Nur umbringt, hoffe ich. Ich hoffe auch. So, dann müssen wir jetzt diesen Teig hier erstmal beiseite stellen. Ja, was passiert jetzt? Jetzt müssen wir mehlen. Mehlen? Ja, tatsächlich kann, kann man das auch einen Trick dafür anwenden. Wir mehlen? Ja. Man kann es in ein Sieb tun und mit dem Sieb dann darüber verteilen. Das stimmt. Haben wir denn ein Sieb Wir da? haben ein Sieb, natürlich. Ich hole das Du holst das Sieb? Ja. Ach Gottchen, wir machen das voll professionell. Wir besieben äh, nun also den Tisch. Ja, und falls ihr euch fragt, warum ich das Sieb nicht gleich genommen habe, das habe ich eben erst abgewaschen. <lacht> das war von, von Sieben so. schon verwendet. Schau mal, ob ich treffe. Moment, Moment, Moment, Das nehmen wir einfach mit Löffel raus. Hier, schau mal. Sweet. Ja, dann nimmt man einfach so einen Teelöffel. Tüßt du rein. Zwei. Ja, da habe ich nur zwei drin. Ja. Mhm. Aber hier, schau mal, das kannst du schön verteilen da. Aha. Warum auch immer ist das hier so rumliegt. Das hat sich wieder alles verschoben, hier der ganze Tisch. Ja, wegen dem... So, da kann du sie ganz toll verteilen, wie du siehst. Mm, mit einer richtig schönen, dicken, gleichmäßigen Schicht. Ja. Mm -hmm. das ist ein richtig guter, äh, wie sagt man heutzutage? Lifehack. Lifehack, genau, mm. ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Oder ein Bakinghack, ne, keine Ahnung. Immer so ein, zwei Teelöffel rein und dann kurz mit dem Teelöffel drin rumwühlen mm -hmm. im Sieb. Und das wird toll verteilt. Ja. So, und dann kann man dann auch den Teig darüber tun. Und wir sagen euch natürlich nicht, wenn es nicht gelungen ist. Das seht ihr dann nur. <lacht> Nein, das werden sie nicht zu Gesicht bekommen. Ach. Wir werden das alles fälschen. Ja. Nein, wir machen das ja, damit ihr auch unsere ähm, Mistakes sozusagen seht. Ach, dafür sind die Kekse da hinten im Schrank. Alles klar. Ja. Menno, warum komme ich denn davon selbst nicht drauf? Ha? So, hier ist die Rolle. Rolle. Du kannst mal mit der Rolle einmal darüber rollen. Über, über, über den, den Mehlrollen. Über den Mehlrollen, genau. <lacht> du, was da kleben und so verteilst du verteilst mal das Mehl. Das ist das besser? Mhm. Das ist das genial. genial? Es ist all I've well Life has changed everything since I know that dream. Ähm. Um. Let's buy that row! Ja, ich, ich glaube, wir sollten jetzt eine Runde Bibes und Bloodhaves spielen. I need to go Und ich kenne ihr die noch, ich glaube nicht. Ich glaube auch, ich kenne das. das. Wir sind alt. Ja, ist, ich, ich weiß nicht ob... Ich weiß auch nicht das Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht nein Keine Ahnung. What are you doing? Theoretisch soll jetzt ein 3 cm dicke Schicht ausgerollt werden hier, Aha. da kommt noch ein bisschen was dazu hier, schau. Hier, noch, ein noch, noch ein Blub. frischer Sahne. Mhm. Ah nee, das war was anderes. Mhm. Willst du noch ein bisschen haben? Ich weiß nicht, so machen ja, wir probieren? Wir könnten noch eins drauf tun. Schmeißen Sie noch einen drauf? Wir, wir, wir, wir heben noch einen drauf, so. Mhm. Es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich schwierig. Okay, schauen wir mal. Ja. Jetzt? Ah, kannst du Matte. Die Matte halten? halten, ja, kann klar. Das, na, das, ich klar. Oh, nee, das ist das Jules. Nee. Müssen wir noch in den Kühlschrank stellen eine Weile. Ja, ich glaube. Dann wird es heute nichts mehr, müssen wir es morgen weitermachen. Ja, liebe Leute. Wir machen dafür heute Pause und machen morgen mit dem ganzen Scheiß weiter. Schlaft oh. wir gut. Wir hatten gehofft, dass wir es ich ohne Kühlschrank hinbekommen. Von Aber es steht ja, dass man in den Kühlschrank stellen sollte, ein paar Stunden ist. Bevor man es ausrollt. Ja, wir wollten es einfach. Wir wollten euch einfach zeigen, wie toll das geht. Ja. Wir hatten einfach, wie ähm, soll ich sagen, mm. wir haben es nicht mehr ausgehalten. Ja, diese, ja, ja. Die Spannung. Wir mussten einfach. Kennt ihr das, wenn ihr einfach müsst? Ja, aufs Klo oder... <lacht> ja, ähm, oder, oder... Dusche oder... Genau. Aber schau, wie gut sich das wieder einfangen lässt. Ja, das geht auf jeden Fall sehr gut, das <lacht> Einfangen. <lacht> Und jetzt kann ich hier drin noch einmal kurz durchrühren. Voll. Mit den Löffeln. Mhm. So. Und dann ab in die Kühlie damit, ne? Und dann kurz in die Fischerei bis Morgen. Ja. ja. Das ist gut, weil dann können wir es morgen früh gleich raus und gleich ja. rollen und Gemmer. Ja. Voll. Dann machen wir die Brüderkriegse morgen weiter. Genau. Oh no. Und ihr werdet nicht mitbekommen, dass wir es morgen weitermachen, denn für euch macht es keinen Unterschied. Wir setzen ihn an dieser stelle wieder ein. Genau. In diesem Sinne, ähm, wir haben mittlerweile. 1 Uhr und 2 ähm, viel Spaß. Hallo zusammen, so, wir sind wieder zurück. Guten Morgen. Wir hatten eine recht angenehme Nacht, nachdem wir irgendwann ins Bett gegangen sind, oh. nach dem Aufräumen und Putzen, Ja. was einige Zeit noch gedauert hatte. Aber nun sind wir wieder fit und machen für euch den jetzt gekühlten Teig, der sich auch gut ausrollen lässt. Inzwischen haben wir da schon ein nettes, großes Plätzchen. Noch nicht ganz eben, aber es kommt langsam. Ja. Isa ist am Rollen. Das Rollen funktioniert sehr gut. Es klebt nicht an der äh, Rolle fest, an der Teigrolle. Das funktioniert. Wir haben euch auch ein paar Fotos gemacht, genau, damit ihr mit nachvollziehen könnt, was wir eigentlich hier anstellen. Was wir hier eigentlich fabrizieren, ja, genau. Grässlich. Ja, ja, ja. Ich mache jetzt mal ein Foto davon, wie das gerade aussieht hier bei ihr. Mhm. Ja, oder auch nicht, weil das Mikrofon im Weg ist. So, jetzt geht's. <lacht> Nein, noch nicht ganz. Jetzt geht's. So, ganz Foto gemacht. Sehr klar. Ja, das werden wir auf jeden Fall für euch veröffentlichen, weil wir jetzt leider keine Aufnahmen haben. Aber wir haben da auch improvisiert. Da kam uns nämlich noch eine Idee. Wir benutzen jetzt einfach für die Aufnahme fürs nächste Backen, fürs nächste Rezept, ähm, die Webcam. Genau. In meinem PC. Die habe ich abgebaut. Und mit der sollte es theoretisch funktionieren. Genau. Wir haben das schon eingerichtet und eingestellt. Die Aufnahmen, die Probeaufnahmen waren ohne Hall. Das war aber auch davor komischerweise ohne Hall. Und dann kam der plötzlich. Ja. Wir können es aus null erklären, aber... Ja. es ergibt keinen Sinn, aber das ist halt am Anfang alles noch so sehr antivoliplänisch. Und daher bitten wir auf jeden Fall um Entschuldigung noch einmal für diese nette Unannehmlichkeit. Aber schön, dass auch ihr wieder da seid oder noch immer. Ja, ihr werdet bei, dem, bei der Aufnahme natürlich nicht gemerkt haben, dass wir im Bett waren und geschlafen haben. Ich schneide die ja zusammen, so wie es sich gehört. Wir wollen euch ja auch nicht überfordern. Genau, wir sind eh überfordert für uns alle. Das geht schon. Das ist korrekt. <lacht> ähm, ja. Wir backen auch nicht so oft. Nee. Aber wir wissen zumindest ein bisschen über Backen, -Theorie, über die Backtheorie Bescheid. Die Theorien in etwa, ja. Und, und wir tun halt so, als könnten wir das in die Praxis umsetzen. Genau, wir tun einfach so, als wären wir profi bäcker <lacht> ähm, Hier noch. Nein, tun wir natürlich nicht. Nein, ihr, ihr merkt, es, dass wir das nicht machen. Also. So, ja. Wir nimmst noch unser Hopperlast drin. Du musst oben an der Spitze noch ein bisschen. Hier, ja. ja da ist das übel. Danke. Ja, ja. ja. bitte, bitte. bitte. Du hm, bist jetzt warst du so brav, Alter. Ja, das ist daran, weil du es runtergerollt hast hinten. Ah, okay. Das ist ja, ja, das macht aber nichts. Ähm, nein, nein, nein. Ziehen kann ich das eh nicht mehr. Ich denke, das wird so passen. Ich denke auch, ja. So. Machst du noch ein Bild? Ich mache jetzt noch ein Bild von unseren Ausstechformen gepaart mit dem Teig. Ganz genau. Damit die Leute sehen, was wir hier haben. Aha. Wie gesagt. Ähm, Ausstechformen gepaart mit dem Teig. Ja. Ausgerollt. Etwa 3 cm dick. Millimeter, oder? Millimeter dick? Ja, ja. Ja. Ich habe versucht, das so gleichmäßig wie möglich zu machen. So, Fotos gemacht. Und ich denke mir, damit kriegen wir richtig schöne, feine Kekse zusammen von der, von der Dicke her. Teilweise so. ist es ein bisschen dicker als 3 Millimeter. Ja. Aber das ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Also wir machen ja nur für uns privat genau. und wir sind keine Experten, wie gesagt. Ihr kriegt das zu Hause bestimmt viel cooler hin, als wir das denn kriegen. Und wie gesagt, wenn ihr es wenn nachbackt, zeigt es uns bitte gern. Wir freuen uns immer, wenn wir auch mal sehen, wie, wie ihr das gestaltet, auch was, ihr, was für Keksausstecher ihr verwendet oder eben auch, ja, ob ihr am Rezept was verändert habt. Vielleicht habt ihr, keine Ahnung, Kakao in den Teig getan oder so. Kann ja sein. Das geht durchaus, ja. Ja, geht's. Ich versuche jetzt einmal hier. Ja, genau, du versuchst den, den Totencenter. Den Totencenter. Den den, das Totencenter zu nehmen, ja. Ja, Totencenter. Ja, Totencenter geht auf jeden Fall, aber wie das raus? Ja. Das ist jetzt so ein Problem, Naja. Das kommt, auf das kommen wir schon noch. Das denke ich auch, dass wir noch drauf kommen werden, wie das funktioniert. Jedenfalls eingemehlt die Form erst einmal und nach dem Einmehlen der Form kann man dann auch ausstechen. Genau, einfach drauflegen, kurz draufdrücken. Und das Beste drauf. Und hochziehen und dann hast du es im besten Übrigens Fall. Kann man es entweder mit Mehl machen oder aber mit Puderzucker. Was, wirklich? Ja, mit Puderzucker geht auch sehr gut. Dann sind Na. die Kekse ein bisschen süßer am Rand. Aha. Und die Leute mögen das mehr, als wenn es so mehlig am Rand ist. Ja, klar, klar, klar. Und daher geht das mit beidem. Das habe ich sich auch erst herausgefunden. Ja, das ist total spannend, aber ergibt ja. durchaus Sinn, weil von, von der Flutigkeit her, ne? Ja, Isa, dann unterhalten wir die Leute, während ich ein Tablett hole, äh, einen Blech hole und ich sind auch Löffel zum Rausdrücken. Ich hole eine Tablette und ja, genau. wir kriegen das schon Tablette. Also, Ich habe jetzt gerade eine, eine wunderbare Sternschnuppe ge gesternt ausgestochen. Jetzt probieren wir doch einfach mal, was haben wir hier? Soll ich gleich den ersten Fuß, der First Foot, oder aber auch ein rechter Fuß werden, nicht wahr? So, wieder gemäht, aufsetzen und das es auch schon, das werden wunderbare Kekse. So, da haben wir jetzt auch schon ein wunderbar bepapiertes äh, be be äh, Blech. So. Oh, sehr schön, dann nehme ich erstmal den ersten Keks. Mhm. Das ist eine Sternschnuppe, die legen wir da drauf. Ja? Und wir haben den, der erste Fuß. den ersten Haarfuß Fuß. Der erste Fuß? Der erste Fuß. Davon brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr. Ja, das soll ich jetzt Die sehen bisschen, sehr cool aus. Die sind super. Ja, machen wir gleich noch rein. Ja, und den Santa, den kriegen wir auch hoffentlich raus. Aber sicher, da muss man da ein bisschen fummeln, weil der hat so, so innen Streben, ihr habt es eh gesehen. Ja, aber es mhm. sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, wow, sehr cool. So, dann nehmen wir den hier rein noch. Mhm. Ja. Nächste Fuß, jetzt haben wir einen linken und einen rechten Fuß. So, weil ich nehme es von jedem einfach mal hier einen. So, es einfach von jedem einmal aus. Na? Weil ich es gerade bei mir liegen habe, die Schne äh, Sternschnuppe. Schnecke wollte ich sagen. Sternschnecke, ja. Sternschnecke. Eine Schneckenform wäre auch noch cool. Ich glaube, ich muss jetzt eine machen. So, dann zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das dann aussieht, wenn es drauf liegt. Natürlich kommt das Mehl da noch ein bisschen ab. Ja. Das ist halt eben, damit wir also, jetzt den Formen rausbekommen, am besten. Sollte theoretisch auch das Foto funktioniert haben. Mhm. zumindest. Das denke ich schon. Ja, hat funktioniert. Spitze. Wie gesagt, mhm. ihr könnt euch das hier dann anschauen, die Bilder, und dann seht ihr ja, um, ja wie es geworden hey, ist. Die Rolle will schon wieder spazieren gehen. Ja, der Santa Graus wird mhm. auch wieder gepikst. Sehr gut. Zeit sich wieder. Gut stechen also das ist ein angenehmes rezept da gibt es ja auch relativ widerspenstiges geteig ja. also von dem her ist das schon das also das ist wirklich sehr angenehm um kekse auszustechen so was haben wir dann noch gut. Take the moon. so und die kann man natürlich auch später noch wenn man das will bemalen genau oder tunken oder ja. Was, was einem so einfällt und was man gerade da hat. We wem gönnen wir noch einen Totenkopf? Wem wir einen Totenkopf gönnen? Ja, wer kriegt denn noch einen Totenkopf? Wem haben wir denn schon einen gegönnt? Na, Einmal kriegt auf jeden Fall Manuel einen. Ja, das ist wichtig. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja. uns sollten wir auch einen gönnen, oder nicht? Wir kriegen auch Totenköpfe. Sicher! Ich meine, wir sind zwar eh schon tote Köpfe, aber warum sollen wir das nicht auch symbolisch noch haben? Ja, hast natürlich. Siehst du? Wir haben auch Symbole verdient. Ja, du? Auch ein so ja. du sagst es. Torben macht das richtig gut. Er kratzt gerade das Mehl runter und sortiert das Blech gleich nebenbei. Ja. Das ist sehr, sehr gut. So, dann werden wir noch ein bisschen daraus machen. Ja, das Mehl muss man plötzlich mit der Rückseite des Löffels abkratzen. Ja. Denn wenn man das nicht tut, hat man später. Äh, Leute wird Dort auf auf dem Blech liegen. Ja. Und verkultes auf dem Blech ist zwar nicht schädlich oder so, keine Sorge, aber ist auch nicht toll. Ja, ganz genau. Hm. Und am besten macht ihr es, das, wenn das, der Keks noch in der Form drin sind, dass er das dann gleich also umdreht. Das, dass man es gleich direkt runter runterkratzt. Ja, bevor man es aufs Blech drauflegt. Das stimmt, weil dann hat man durch die Form eh noch den Halt und das formt sich nicht viel. Genau. Das ist eigentlich doof, dass ich jetzt voraussteche, ne? Oh, das ist nicht, ist nicht so schlimm. Ach so. Und jetzt kratze ich hier erstmal das ganze Müll zusammen, das hier das Geräusch, das ich gehört. Mhm. Da haben wir einen ordentlichen Menge, den wir noch später verwenden können auf dem Blech. Ganz genau. Eins, zwei, vier Stele fürs voll habe ich es runtergeholt noch vom Blech. Wow. Und ein bisschen was hier ja, das was. ist schon ordentlich. Ja, also Teelöffel, ne? Ja, ja. Esslöffel. Ja, trotzdem. Also, ja, ja, ja. ja, ja. Trotzdem, trotzdem. Also ich lasse die Kekse die, jetzt gleich in den Formen drin, damit es leichter ist zu Man kann da ja zusammenarbeiten arbeiten. Ja, der ja, ja, ja. Isen und ich kratze und lege auf. Genau. Ich bin der Aufleger. Ja. DJ. Ganz genau. He's the cookie DJ. <lacht> So. Den Totenkopf brauchen wir noch ein paar Mal. Wo haben wir denn den? Da, okay. Der ist so, der ist weiß in der Farbe. Und den habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass der da ist. <lacht> ja, also wir haben auf jeden Fall gerade Spaß hier beim, beim Kratzen und hinlegen. Äh, das ist super angenehm, ja. Ja, ja, ja. Wenn ihr euch aussuchen könntet, welche Keksausstecher hättet ihr denn gerne, würde mich interessieren. Also, ich habe ewig lang einen Kettensägenausstecher gesucht, habe nie einen gefunden. Wurde immer nur ganz ja, bedächtig angeschaut. So, äh, was will die? Ich wollte mal einen Einhorn-Ausstecher haben. Okay. Weil es ein Rollenspieltreffen gibt, das heißt Einhornwald. Und den wollte ich dort so Kekse schicken, weil das Bekannter von mir sind, die das machen. Ja. Und ich habe zwar eins bekommen, ja. sah auch cool aus, aber ja. man hat einfach diesen Hals, der ist immer gebrochen, das Horn ist immer gebrochen, okay. der Schwanz ist abgebrochen. Es war schrecklich. Ja, das sind halt Formen, da muss man so. Also, ich habe keine Form bisher gefunden, die da funktioniert. Ja, das also bei so filigranen Sachen hat man halt leider echt Probleme. Hier jedenfalls, ich habe dann einen, einen Ausstecher bekommen, einen gedruckten, weil ja, kann man leider nirgendwo kaufen. Habe mich dann sehr gefreut. So. das kann ich kettensicht machen. Das ist so schön. Ja. Ganz genau. Ja, wir arbeiten gerade auch übrigens an einem äh, Soundtrack für uns. Mhm. Leider ist das noch nicht fertig, sonst hättet ihr die Intro und Outro Musik von uns erhalten. Ach, ja, da ist noch einer, ja. Ja, übersehen. Ja Ach, ne? Ja, stimmt, also die Musik ist im Werden. Aber es muss immer erstmal Zeit, Bahne und so weiter her. Genau. Was nehmen wir jetzt? Wir sind ja auch nicht so vermögend, dass wir uns alles auf einmal leisten können, auch wenn wir mhm. unser beste getan haben. Und wir lernen auch nach und nach dazu, was Aufnahmen und so weiter angeht. Genau, also ihr seid da live dabei und seht die Entwicklung wirklich von Anfang an, was sich tut, wie es läuft und ähm, ja, auch wie wir uns tun, wie sich die Art verändert, falls sie sich verändert, was also ich schon denke, wie wir präsentieren und es wird interessant. Wir lernen ja ständig dazu. Das ist richtig. Das war. Dann machst du Geht sich um kein Haus. Totenkopf Ein, geht's Dezente, Ein toter Totenkopf geht sich dann Ein aus. Oh, voilà, so. so. Wenn ihr das Knacken gehört habt, das war mein Rücken. Ja, nichts bei war, Denken. Das war zu hören. Nichts bei Denken. Das ist nicht normal, aber es kommt vor. Solange es dir nicht allzu weh tut. Nein, ich habe leider etwas Rücken und äh, ja, das ist so. Und der wird auch bleiben. Ja, habt ihr keinen Platz mehr jetzt, gell? Doch, doch, doch, doch. den kriege ich noch auf. Schnapp einen mehr. toten Kino drauf, dann muss einsammeln den Teig einsammeln, ne? Jetzt Teig einsammeln. Ja, ein bisschen abkratzen noch, ne? Natürlich, ja. Damit wirst du nicht suchten, wenn es nicht zu hart wird, nämlich. Genau. Ja, das, wir haben die Fläche natürlich ordentlich bemehlt, ne? Und das wird auch schaffen, die Kekse nicht. Genau. Und wir haben die Fläche ordentlich bemehlt, wie ihr nicht sehen könnt. Genau. Schon wichtig. So, ja, dann. So. Das erste Blech ist damit auch übrigens voll. Wow. Ja, das so, mal weg Vom ganzen Blech, nein. Sollte man. Ich habe von jedem einzelnen Keks, also von den Keksen. Okay, ja, okay. Von jedem hatten wir eins und da habe ich Foto von gemacht, das sollte doch reichen. Und dann kommt schon das nächste Blech. Das nächste Blech. The next Blech. Ja. Blech, weiter. Was wir ein Blech reden hier. Oh, wirklich. Ein Blech zum nächsten Blech. Ja. Ich kann euch noch sagen, die Butterkekse hier, die wir ausstechen, müssen Ober- und Unterhitze nur 190 Grad okay. oder Heißluft 170 Grad für etwa 10 Minuten. So kurz nur, tatsächlich? So ja, ja, ja, ja, okay. ja. Also wenn wir das Blech voll haben, können wir es reinschieben. Ne? Genau. Und dann werden wir auch diese Aufnahme logischerweise äh, beenden. Ja, den Rest müsst ihr euch nicht anschauen, Leute. Genau, den Rest braucht ihr. Wir da. werden zwar den Rest des Teiges fertig machen, das schon. Aber ja, ihr müsst das ja nicht, ihr müsst euch nicht quälen. <lacht> Mit unserer Art und so weiter. Also wir wollen euch jetzt nicht damit belasten, ja. dass wir hier sind. und Aber was ich besonders gut finde ist, ähm, ja. ich habe gesehen dieses Rezept auch hier noch, ähm, da haben sie Zitronenschalen statt Zitronenaroma reingetan mhm. ähm, Ich weiß nur nicht, wie gut das kommt. Müsste man ausprobieren, ja. weil die Schale halt doch Krümelchen dann im Teig hinterlässt. Ne? Und falls ich noch nicht gesagt hatte, äh, im Kühlschrank sollte man den Teig etwa 40 bis 60 Minuten tun und zwar äh, abgedeckt mit einer ähm, hier mit einer äh, Ja. Ja, so wie he heute Morgen war richtig richtig steinhart. Also musste ich kurz vorkne vorkneten, damit das ging. Das ist passiert. Wir haben heute gesagt, wir schlafen dann. Ja, das, das war nicht, nicht Ja, aber da wir ja, wie gesagt, auch eigentlich nicht nach Rezept backen, sondern die zusammen genau. haben aus verschiedenen Ideen, die es gab. Und Erfahrungen, die wir so haben. Ja, wir ja. Ja, genau. vergessen, dass wir den Teig auch noch Gut. kühlen müssen. Das war gestern so ein richtiger Matsch. Das war ja damit konntest du nicht das war warm das war matzig, das war dünn also und das war nicht das einzige Problem sondern das nächste Problem war ja wir waren ja tierisch am Eimer mittlerweile schon wir hatten die erste Kevin Aufnahme gehabt genau am Tag davor die siebeneinhalb Stunden ging also da waren sechs und Stunden du zu Hause ähm, so um eins, ne? kurz nach eins war ich zu Hause muss ich mit dem Hund rausgehen ja ja ja und danach habe ich mich gleich ins Bett gehauen und war einfach nur fertig ich war circa um halb zwei daheim musste mich auch noch um die Katze kümmern und dann irgendwann Ging es einfach nur mal knack. Dann wurde ich wach am nächsten Tag, zehn Minuten vor Arbeitsbeginn. Ja, und äh, ja. bei mir war es halt so, ich musste dann noch ordentlich, ja, wie soll man sagen, ähm, hier sitzen habe die Technik vorbereitet, das ja. Wohnzimmer hergerichtet, dass wir aufnehmen können und so weiter, weil, wie gesagt, das sind unsere ersten Aufnahmen. Genau. Und da habe ich mir vorher schon einige Gedanken gemacht darüber, wie wir das machen können. Und äh, ja, die Gedanken haben auch funktioniert, zumindest halbwegs absolut wir haben leicht der Problemchen mit unserer so Tischunterlage, weil die zu sehr rutscht. Ja, ich bin einfach zu ja, fort und für die Teile. Aber das kriegen wir auch noch irgendwann hin. Ja, voll. Das, wir arbeiten an dem Problem. Jetzt merkt man schon der Teig wird schon wieder weicher. Ja. ja. Aber das ist okay. Wir ja. kriegen das hin. Sonst kommt er einfach noch mal kurz für zehn Minuten in den Kühler und ja. So ich leide gerade krampfhaft unsere Unterlage fest. Weil ich immer so bewegt knete. Ja, sie knetet sehr bewegt. Ich bin eine bewegte Kneterin. Darum versuche ich eh das ist simpel. Einfach... Aber ich glaube, du kannst den jetzt schon raufziehen. Ja, ja, ja. Wir haben da wieder ein bisschen verteilen hier, ne? Ja. Ein bisschen Mehl verteilen wieder, damit unsere wunderbare Unterlage auch weiterhin so großartig funktioniert. Boah. Ja, funktioniert sie doch gut. Voll. Ja. Und ich würde sagen, da ihr das nicht nochmal miterleben müsst, weil ihr es auch bei den nächsten Aufnahmen noch kriegen werdet, aber nicht mehr mit dem Tag, sondern mit dem anderen. Genau. Würde ich sagen, wir wünschen euch was. Ja, war schön, dass ihr dabei wart. Passt euch auf. Genau. Genießt die Kekszeit. Backtos ja, schön. wir schicken euch unsere Grüße. Ja. Und ihr könnt uns ja gerne auch 5 Sterne bei Apple Podcasts, Spotify und so weiter geben. Wir freuen uns sehr darüber. Ja. Wenn ihr keine fünf Sterne für uns habt, sind nur einen Stern das ist das für uns auch in Ordnung. Ja, ihr äh. okay, interagiert ein bisschen mit uns und ja. Und wenn es gar kein Stern wird, ist das auch egal. Ja, Dann lasst uns einfach wissen, ja. so, wie es euch so gefällt. Wir freuen uns natürlich auch über Reputationszahlungen, äh, äh, äh, ja. Entschuldigung. Äh, Mission, Erwarte, Rezession, äh, Renaissance, ne? wie heißt das? Über Renaissance, -Te Renaissance Texte, ja, die sind ja. auch sehr schön, genau. Ja. Ja. Ich glaube, es ähm, so ist wert, Rezension. Rezension heißt es. Ja, ja, genau. So viele Leute ja. sagen Rezession. Ja, das ist ganz merkwürdig. Klingt wie ein Harry Potter Zaubersport. Rezession. Ja, nein, das heißt Rezension. Genau sowas ähm, hätten wir gern, wenn die Leute. Könnt ihr uns eine konstruktive schreiben? Ja. bitte nicht zu viele Smileys, die nur aus Smileys, äh, Texte die nur aus Smileys bestehen, weil da da ist dann immer so schwer zu sagen, hm. Also, ich lese es einmal vor. Ein lächelndes Smiley, ein weinendes Smiley, ein Daumen hoch, ein Daumen runter, ein lächelndes Smiley. Noch ein lächelndes Smiley, ein weinendes Smiley, ein rollendes Smiley. Und was bedeutet das jetzt? Ganz einfach. Es ist alles nur zum Schießen groß. Aber bei dem. Ja, Facebook, Instagram und YouTube sind wir auch vertreten. Mhm. Und sogar bei Twitter kann man uns finden. Tatsächlich. Da könnt ihr uns auch wirklich gerne hin und wieder mal eine kurze Nachricht rüber schicken, wenn ihr Bock habt. Freuen wir uns. Ja, lasst euch die Kekse schmecken. Genau. Spaß beim Nachbacken. Ja. ja. Zeigt gern eure Meisterwerke. Wie ich schon gesagt ja. Möge die Kartoffel wachsen. Und okay. tschüss. Bye.